Hallo zusammen zu diesem kleinen Tutorial über das Hosten einer WordPress-Webseite in der Google Cloud. Das ist ein Cloud-Anfänger-Tutorial und es wird von Anfang an erklärt, wie ihr mit der Cloud starten könnt. Mein Name ist Florian Nil. Ich bin Lehrer, Trainer und Google Cloud Partner aus Österreich und ich helfe Ihnen gerne bei der Übersiedlung in die Cloud. Mehr über mich könnt ihr auf nil.digital erfahren. Es gibt viele Gründe, die für das Hosting in der Google Cloud sprechen. Auf den folgenden Folien werde ich dir stichwortartig einige Vorteile aufzeigen. Genauer werde ich jetzt nicht darauf eingehen. Dazu gibt es dann später ein eigenes Video. Webanwendungen, die in der Google Cloud gehostet sind, sind hochskalierbar. Das heißt, sie passen sich sehr schnell und flexibel an Größenveränderungen an. Ebenso kannst du deine Seiten sehr kostengünstig in der Cloud hosten, da hier minutengenau abgerechnet wird. Die Google Cloud ist sehr leistungsstark. Es ist kein Problem, wenn 50.000 Leute gleichzeitig auf deiner Sur Seite surfen oder wenn eBay eine Milliarde Produkte dort hostet. Das ganze System ist sehr effizient und der riesige Vorteil von Google ist das weltweite Netzwerk und das private Glasfaserkabel, das weltumspannend die Cloud erst so richtig ermöglicht. Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen will, ist die Sicherheit. Denn hier ist Google Weltmeister. Als Google Cloud Kunde genießt du eine enorme Sicherheit auf die ja auch weltweit mehr als eine Milliarde Kunden von Google vertrauen. Ich möchte euch in diesem Tutorial jetzt kurz zeigen, wie ihr mit der Google Cloud starten könnt. Zuallererst müsst ihr euch für die Google Cloud anmelden. Dazu könnt ihr euer normales Google Konto verwenden und bekommt noch dazu ein 300 Dollar Startguthaben für das erste Jahr. Als nächsten Schritt installieren wir ein WordPress Package, das unseren Webserver, wie auch die virtuelle Maschine auch beinhaltet. Schlussendlich weisen wir unserem Projekt noch eine statische IP-Adresse zu, die wir im nächsten Schritt mit einer Uhr, sprich mit einer Webadresse verbinden könnten und somit würde unsere Seite dann auch weltweit erreichbar sein. Jetzt starten wir los mit dem ersten Punkt und zwar für die Google Cloud anmelden. Wenn du schon in deinem Google Konto angemeldet bist, gehe auf die Startseite der Google Cloud, cloud.google.com und wähle hier jetzt kostenlos starten, um zur Anmeldeseite von Google Cloud zu gelangen. Hier musst du einige Sachen ausfüllen und die Nutzungsbedingungen akzeptieren, damit du die Google Cloud Plattform nutzen kannst. Google schenkt dir zusätzlich zum Start ein Guthaben von 300 Dollar. Deswegen musst du auch eine Kreditkarte hinterlegen. Aber keine Angst, wenn die 300 Dollar aufgebraucht sind, dann wird dir mit Sicherheit nichts abgebucht ohne deine Zustimmung. Welche Art von Konto willst du erstellen? In diesem Fall ein Konto für eine Privatperson. Wenn du deine Adresse und deine Kreditkarteninformationen ausgefüllt hast, klicke auf jetzt mit dem kostenlosen Test starten und schon geht's los. Die Oberfläche der Google Cloud Plattform und das Dashboard ist sehr übersichtlich und strukturiert gehalten. Es sieht alles sehr einfach aus, ist aber enorm mächtig im Hintergrund. Das zeichnet eigentlich alle Google Produkte aus. Sie sind einerseits sehr intuitiv zu bedienen, andererseits aber sehr effektiv im Ergebnis. So ist es auch in der Google Cloud Plattform. Was wir brauchen, um unsere WordPress Seite zu hosten, ist zuallererst eine virtuelle Maschine, sprich einen Webserver. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, einen solchen einzurichten. Unter anderem kann man ihn auch einrichten lassen. Gehe dazu einfach in den Marketplace. Dort findest du eine Vielzahl an Apps und Applikationen und Services, die du deiner Google Cloud-Plattform oder deinem Projekt zuordnen kannst. In unserem Fall, wir machen eine WordPress-Webseite. WordPress, WordPress fällt die Kategorie Blog und CMS. CMS steht für Content Management System, wobei WordPress das weltweit bekannteste beziehungsweise auch am meisten genützte ist. Am besten du suchst einfach mal nach WordPress und dann bekommst du alle Ergebnisse dazu. In diesem Fall 35 Installationen, wobei jede Installation unterschiedlich ist und deinen Bedürfnissen entsprechen soll. Da gäbe es zum Beispiel Multisite für mehrere Seiten auf einem Server oder auch WordPress auf Anthos gehostet. Unter anderem gibt es dann auch das WordPress. Package von Bitnami und ich wähle in unserem Fall jetzt WordPress with Nginx and SSL bei Bitnami in Automatic. Kommt ihr auf eine Übersichtsseite mit den Features, wählt Starten und schon wird die virtuelle Maschine und alles im Hintergrund vorbereitet. Jetzt müsst ihr noch sagen, welche Maschine ihr haben wollt. Wir geben der Maschine oder dem Deployment einen Namen, in dem Fall WordPress und GCP. Anschließend wähle ich eine Zone aus. Die Zone ist der Serverstandort. Es gibt mehrere Serverzonen. In der Übersicht seht ihr das hier. Ich habe für diese Version Europe West 1 gewählt. Das ist in Belgien. Anschließend die Maschinengröße. Wie viel Power soll der Server haben? Da genügt für die Testzwecke die Mikromaschine. Und neben, rechts daneben sehe ich auch schon die geschätzten monatlichen Kosten. Bei dieser Mikromaschine mit einem freigegeben CPU würden sich die Kosten auf ungefähr 5 Dollar pro Monat belaufen. Ich kann auch einstellen, welche Disk ich haben will. SSD-Disk oder eine Standard Persistent Disk und die Boot Größe. Die Standard Persistent Disk und die 10 GB sind das Minimum -Disk. Die Firewall erlauben und auf Bereitstellen klicken. Jetzt wird der Server bereitgestellt, es wird WordPress installiert, es wird eine SQL-Datenbank erstellt und ich muss nur etwas warten und schon bin ich einsatzbereit. Rechts werden mir jetzt Informationen zum Server und meiner WordPress-Installation bereitgestellt. Ich sehe, ich habe jetzt eine temporäre IP und auch die Zugangsdaten für meine WordPress-Seite werden angezeigt. Ich klicke einfach mal auf die IP-Adresse der Seite, um zu dieser weitergeleitet zu werden. Da die IP temporär ist, bekommt man einen Weiterleitungshinweis. Klicke auf den Link nochmal und du siehst schon das berühmte Hello World der frischen WordPress Installation. Jetzt will ich in das Backend von WordPress. Hier habe ich alle Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Entweder ich gehe über die IP-Adresse slash wp admin rein oder ich nehme den Link hier, den User und das Passwort kopiere ich mir rüber mit Steuerung c und Steuerung v und das würde ich empfehlen, dass ihr natürlich auch gleich ändert. Wie ihr seht, WordPress ist vollkommen installiert. Einige Plugins sind auch schon da. Wie ihr das auf Deutsch umstellt, könnt ihr woanders finden. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr eine fixe IP für eure Installation reserviert. Geht dazu wieder zurück in die Google Cloud Plattform. Links oben im Menü wählt ihr dann die virtuelle Maschine aus. Die findet ihr in der Compute Engine VM Instanzen. Hier sind die virtuellen Maschinen aufgelistet mit Interne IP, externe IP, man kann sie hier auch überwachen, duplizieren, einschalten, ausschalten oder auch löschen. Ich sehe hier die externe IP, mit der ich sie erreicht habe zuvor. Und aus dieser temporären ID möchte ich jetzt eine ID machen. Dazu gehe ich auf die drei Punkte und lasse mir die Netzwerkdetails anzeigen. In den Netzwerkdetails gibt es einen Punkt, der heißt externe IP. Hier wähle ich wieder meine Maschine aus und sage dann statische Adresse reservieren. Jetzt muss ich wieder Sachen eingeben bezüglich meiner Region und meines Serverstandortes. Gebt der Adresse einen Namen und wählt anschließend die gleiche Region aus, die ihr zuvor schon für den Serverstandort ausgewählt hat. In unserem Fall ist das nochmal die Region Europe West 1. Ihr könnt aber nehmen, was ihr wollt. Dann wird die statische IP reserviert und wenn ich zurückgehe auf meine virtuelle Maschine in der Compute Engine VM Instanzen, dann klicke ich abermals auf die IP-Adresse, um auf meine WordPress-Seite zu kommen, dann werde ich sehen, dass ich jetzt keinen Weiterleitungshinweis mehr bekomme, da die Adresse schon als statisch reserviert ist. Hier sehen wir nochmal die Webseite. Ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen. Wenn du mehr über die Google Cloud oder über Migration in die Cloud wissen willst, dann melde dich bei mir. Viel Spaß euch allen beim Ausprobieren und alles Gute, bis bald.